Ja, herzlich willkommen zum Vortrag Kostensparen, <lacht> Multichannel Publishing. Der Titel, der ist schon zwei Jahre alt, die Beschreibung auch. <lacht> also äh, wie bei so vielen hier, aber es passt immer noch. Ja, zunächst ein paar Worte zu mir. Ich bin im Schwerpunktsystem Auswahlberaterin für webbasierte Marketingportale, <lacht> Redaktionssysteme Bereich Corporate, Publishing, Online-Editoren, Übersetzungsmanagement, das sind so meine Schwerpunkte und äh, ich berate dann die Unternehmen von der Anforderungsanalyse bis zur Anbieterbewertung und übernehme auch Projektbegleitung. Dann habe ich noch einen Lehrauftrag an der Uni Wuppertal für, den, für das Fach Web to Publish, für den Masterstudiengang Druck- und Medientechnik. Und äh, die Fragestellung, also Kostensparen, Wirtschaftlichkeit, das ist halt bei den Projekten dann auch immer wieder mal ein Thema. Da geht es dann darum, also das gibt es auch selten, aber gibt es in Projekten, dass man schauen möchte, lohnt sich der Einsatz von Systemen überhaupt, also von Marketingportalen. Oder manchmal ist es auch so, dass dann eine Investitions, also quasi die Entscheidung für einen Systemanbieter getroffen wurde und man will dann im Nachhinein die Investition rechtfertigen, also wenn man das halt intern machen muss. Also das sind so die Aufgabenstellungen. Dann habe ich früher auch in einem Institut viele Jahre Kalkulationsgrundlagen für die Medienproduktion ermittelt. Hier sitzt mein Leidensgenosse, der Thomas Müller. Genau, das, das waren wir gemeinsam, er im Bereich Repro, ich mehr im Bereich Satz, <lacht> lange her. Gut, und dann ähm, habe ich ein zweites Standbein, also es sind Publikationen, auf meiner Website gibt es eine interaktive Marktübersicht mit Lösungen und es gibt ein Buch, was ich jetzt ja, seit einigen Jahren regelmäßig publiziere, hier der Helme Ulrich ist auch drin vertreten, und äh, wer möchte, kann mir nachher auch seine Karte geben, dann schicke ich Ihnen auch gerne Exemplar zu, das ist kein Problem. Ja, ich habe für den Vortrag drei Fallbeispiele mitgebracht zum Thema Kostensparen. Das eine ist äh, dokumentbasiertes Übersetzungsmanagement, dann schauen wir uns an, eine ROI-Rechnung für ein Marketingportal und dann Print-Layout-Prozesse mit und ohne Datenbankintegration. Ja, es wird ein paar Zahlen geben, das sagt schon der Titel und äh, ich versuche das halt so in möglichst in Praxisbeispiele einzubinden, damit es auch möglichst kurzweilig wird. Ja, dann starten wir mit dem Thema Übersetzungsmanagement. Ich habe da auch ein Beispiel mitgebracht. Das ist eine Broschüre von äh, eine monatlich erscheinende Produktbroschüre von LR Health and Beauty Systems Wellness und medizinische Produkte und äh, das war ein, eine Aufgabe im Rahmen einer Systemauswahl. Das ist diese Broschüre erscheint monatlich in äh, 32 Sprachen und äh, das war eben im klassischen Ablauf eine große Herausforderung. Das sieht ja dann so aus, wenn ich hier diese Vierteilung habe: Zentrales Marketing bei LR. Es gibt eine Agentur, und ein Satzstudio und dann eben die Übersetzer bzw. die Niederlassungen in den Ländern. Der Content-Masterdokument wird erstellt, die Textbausteine ausgehend vom Mastertext gehen dann in, zu den Übersetzern und auch in die Niederlassungen, werden da übersetzt und dann im in der zentralen Layouterstellung wieder durch das SAT-Studio oder die Agentur eben in das Layout eingebaut. So, was passiert dann? Der Text wird eingebaut, passt nicht, geht wieder zurück zum Übersetzer in die Niederlassung, wird angepasst mit einem Preview als Unterstützung und ähm, muss dann wieder äh, eben diese Korrekturschleife gefahren werden. Und äh, bei 32 Sprachdokumenten, ja, erreicht es dann einfach irgendwann die Grenze, wo das nicht mehr geht. Und in dem Projekt war es dann auch so, kurz vor Finalisierung also dieser monatlichen Produktion, kam dann die Rechtsabteilung und hat gesagt, ja, zwei Produkte müssen raus. Ja. Und äh, also die Leute im Marketing und im, in der Agentur, die äh, breiten dann ihre Schlafsäcke aus, ja, die können dann da, schlafen und äh, das ist halt wirklich, äh, ja, da hat man gesagt, ich, wir brauchen ein zentrales webbasiertes Tool und äh, das haben wir dann auch, äh, wurde auch eingeführt und ähm, das ist so, dass die hier, es gibt, es wird das Masterdokument erstellt mit PIM-Integration, aber nur die Artikel da, also Artikelnummern und Preise und die gesamten Texte, die werden, also sind temporär und werden dann also auch nicht mehr also überhaupt nicht im PIM gespeichert, sondern das wird halt monatlich immer wieder neu erstellt. Aber es ging, geht eben darum, dass ich dann die Sprachdokumente vorbereite und zentral bereitstelle und äh, die Übersetzer und die Niederlassungen können eben 24-7, das ist ganz wichtig, ja, eben darauf zugreifen und dann die Übersetzung machen. Und... Ähm, Dadurch bekommt man halt überhaupt erst die, die Entlastung dann in dem ganzen Prozess, um diese Korrekturschleifen halt zu entlasten. Ja, und ähm, das System, hier haben wir mal so einen kleinen Einblick, das ist der Workflow, also der war zu Beginn war der ungefähr viermal so groß, ja? also von der Übersetzung über Freigabe wird eben der Workflow entweder manuell oder ähm, automatisch weitergeschaltet und den hat man also auch ziemlich eingedampft. Hier haben wir das Frontend für den Übersetzer. Das ist hier eine möglichst, ja es ist benutzerfreundlich, also das sagen die Übersetzer, nicht ich. Das ist das Entscheidende. Man hat halt eine geringe Auswahl an Funktionen und hier die ganzen Seiten dann im Überblick und hier ist so ein markiertes Textelement, ich weiß nicht, ob Sie es sehen und dann wird halt hier übersetzt. Also in genau. Und das Ganze ist eben InDesign-Server basiert. Das äh, Entscheidende ist, dass ich dadurch nativ, also quasi native InDesign-Dokumente ein- und auschecken kann. Und es wird auch in diesem Prozess immer wieder gemacht, um zum Beispiel die Preise zu aktualisieren. Weil die, da steht dann XXX, wenn halt kein Preis da ist. Und dann wird das Dokument ausgecheckt, im, im Satzstudio aktualisiert oder auch final Bilder integriert. Da läuft ja dann der finale Bildprozess. Hier haben wir den Thorsten Hamann als Spezialist. <lacht> ja, genau. Okay, ja, die Monika Jokisch weiß Bescheid. <lacht> so. Ah, okay, ja, schön, Da freut sich. Genau. Ja, also das ist ein, äh, genau, das, ähm, da, und dann können die Dokumente eben, wenn jetzt solche Änderungen kommen, wie ich beschrieben habe, Rechtsabteilung sagt Produkte raus, dann wird das äh, in den Sprachdokumenten wieder neu vorbereitet und zentral dann wieder bereitgestellt auf dem Webserver, dann können eben die Übersetzer zentral, wann immer, zu welcher Zeit sie wollen, darauf zugreifen und dann die Übersetzung neu machen. Ja, Wie bedient man denn dann einen Onlineshop oder elektrische mhm. Kataloge? Denn dann ist ja die Basis das Dokument und mhm. die Daten gehen ja letztendlich wie die anderen Dinge verloren. Mhm. Oder habe ich das jetzt Doch, das haben Sie richtig verstanden, das ist auch völlig richtig. Deshalb, das ist so, dass diese Texte eben temporär sind und jetzt nach Produktionsende wäre, wenn man das bedienen wollte, wie Sie sagen, müsste man die Texte zurückspielen ins PIM. Das wird jetzt hier, also. Das ist jetzt mein Stand, ja, also hat sich. Es gibt, ähm, dann ist es eben so, dass man die Texte nicht wieder verwenden kann. Und äh, es gibt aber auch einen Katalog. Da werden dann die Texte zurückgespielt und dann kann ich die eben natürlich auch für andere Kanäle verwenden. Ja, Thomas. Kurz äh, ja. merken. Also wir setzen dieses Public Zone auch ein, aber auf Basis Pageflex. Mhm. Pageflex hat für diese Textstellen quasi eine Datenbank. Okay. Und diese mhm. äh, Textstellen kann man, wenn man Pagebacks untergrund halt auslesen. Yeah. Also diese Datenbank kann man auslesen mhm. und um dann in ein CMS spielen. Ja. Yeah. Also da wäre, genau. das, äh, wäre das möglich. Yeah. Ähm, wichtig ist, dass mhm. die, der Redaktionsschluss auf dem Papierdokument stattfindet, weil das ist ein verbindliches Dokument, das eine längere Zeit eine Gültigkeit hat. Und dann ist es wichtig, dass diese letzte Version, die wirklich gedruckt wurde, die letztendlich in, äh, ins Web geht. Ja. Da kann man ja auch gucken, genau. muss, wie man von der Philosophie rangeht, weil auch ein richtiger Prozess wäre, die redaktionellen Inhalte im CMS entstehen mhm. zu lassen, da abzusegnen ja. und auf der und Basis ich ich dann die Layout zu da. machen, dann habe ich den S und nicht exactly. den Transport aus dem Layout. Ja. Ja. Wieder hin. Ja, aber da können ja auch immer Übertragungsverluste stattfinden. Absolut, ja. ja. Ja, also es ist sozusagen der Wunsch-Workflow vom zentralen äh, Content. Äh, also, Content Management System, genau. Also es war halt jetzt ja für dieses Produkt, so wie es war, eben schon eine Riesenerleichterung. Aber da ist viel, viel, viel Luft nach oben, das ist völlig so, richtig. Ja. Also es ist auch die Automation, ist auch, ja, es ist, jetzt können wir natürlich auch viel drüber sprechen. Dass es, da gibt es dann auch für jede Sprache, also nicht für jede Sprache, für manche Sprachen Austauschseiten. Man kann ja auch diese Prozesse noch viel weiter automatisieren, dass man automatisch die Sprachdokumente erzeugen lässt und so weiter. Ja. Ja, und äh, aber wir haben damals äh, ermittelt eben, das waren 20 bis 30 Prozent so der Arbeitszeit äh, im Marketing, was wir da an Handling dann eben eingespart hat. Ja, ja zweites äh, Beispiel, und zwar eine ROI-Rechnung für ein Marketingportal. Das war, ist ein äh, Unternehmen, das Konsumgüter herstellt und ähm, da hat man Gesehen, dass man um die äh, 1000 Adaptionen pro Jahr für War Werbemittel ja, durchführen muss. Das heißt, die Anzeigen, Plakate, äh, Aufsteller, Fahnen, ja, da haben die Niederlassungen dann diese Werbemittel angefordert und da wurde manchmal nur einfach ein, ein, ein Satz, und eine Zahl geändert und diese Adaptionen, die haben halt einen sehr hohen äh, ja, kommunikativen, aufwendigen äh, Aufwand verursacht im Marketing. Und da wollte man das ausrechnen. Also, wie ist es denn, rechnet sich das denn, wenn ich jetzt ein Marketingportal äh, einsetze, jetzt mal einfach um diese Adaptionen eben auto, also zentral vorlagenbasiert abwickeln zu können? Auf Template-Basis. Ja, und dann haben wir da so eine Investitionsrechnung eigentlich gemacht, dass man überlegt, also ich setze Kapital, investiere in ein Marketingportal und inwieweit rechnet sich das? Also fließt dann Wert zurück oder was habe ich für Zeiteinsparungen? Und äh, wie ist die Am Amortisationsdauer? Also ROI ist ja so ein Begriff, also eigentlich ist das keine ROI-Rechnung, die wir hier machen, aber der Begriff ist halt so schick, ja. Return on Investment, ja. aber ROI ist ja eigentlich jetzt einfach nur am Rande, das ist, wenn ich Gewinn im Verhältnis zum eingesetzten Kapital setze und dann kommt da ein, ein Prozentsatz raus oder ein Faktor, das ist eigentlich der ROI. Aber wir schauen jetzt einfach nochmal ein bisschen mehr auf die Prozesse und äh, sozusagen ja, auch im Blick auf die Kosten. Deshalb, ist eigentlich der Begriff Investitionsrechnung hier eher angebracht. Hier einfach mal ein Beispiel für ein Marketingportal. Diese Rechnung bezieht sich jetzt nicht auf diesen, ähm, dieses Unternehmen, das ist einfach nur, da habe ich eine Freigabe dafür bekommen, das ist ein Marketingportal von dem Hörgerätehersteller Service. und da können eben die Händler die Niederlassung, Druckprodukte bestellen, also Vorlagen aufrufen, individualisieren, Online anzeigen oder eben auch im Bereich Social Media Posts und Anzeigen, dann darüber individualisieren und bestellen. Das ist eben so ein typisches Marketingportal, nur als Beispiel. Ja. Aber die Rechnung ist also, wie gesagt, ja, muss anonym bleiben. Ja, äh, ja das ist jetzt die, dieser Ist-Ablauf. Wir haben zentrales, sehr serviceorientiertes Marketing da gehabt. Und die Niederlassung hat dann Werbemittel bestellt, also zum Beispiel eine Anzeige auch vom vergangenen Jahr, wo eben eine Zahl geändert werden soll, die Jahreszahl. Ja. Das wird dann bestellt und die Marketingabteilung hat immer alles weiter durchgeschleust zur Agentur. Und äh, die Agentur hat eben alles, die ganze Medienproduktion gemacht. Dann wurde das übers das Marketing wieder an die Niederlassung weitergereicht und... Äh, da dann mal vielleicht eine Freigabe erteilt oder eben auch nicht. Dann gab es entsprechend äh, die Korrekturkreisläufe und äh, nach einer finalen Freigabe konnte dann die Datei dann auch an die Niederlassung weitergegeben werden. Ja, und dann meint man, dass es jetzt zu Ende ist, der, der Ablauf. Es kam aber viel schlimmer, weil ein Tag später kam dann die Niederlassung wieder und hat obwohl sie die finale Datei halt schon hatte und hat erneut um Änderung gebeten. Ja. <lacht> wie das so ist. Ja. Und diesen Zustand äh, wollte, kann man dann eben über ein zentrales Marketingportal optimieren, indem Vorlagen für die Werbemittel eben im Portal bereitgestellt werden und äh, dann von der Niederlassung individualisiert bestellt werden, und die Marketingabteilung dann eben nur noch die, das Werbemittel freigibt. Ja. Wir schauen uns jetzt ja gleich ein paar Zahlen dazu an, aber es geht ja auch sehr oft nicht nur darum, kann ich jetzt dadurch einen Überschuss erwirtschaften, sondern häufiger Anlass eben für die Einrichtung von Marketingportalen ist die Sicherung der CD-Konformität. Also das ist eigentlich in 80% Prozent der Auswahlberatung, die ich mache so, dass man gerade ein neues CD entwickelt hat und das möchte man eben auch ganz gern in der Welt gesichert haben, ja, dass nicht jeder eben das Corporate Design umsetzt, wie er das gerne möchte, wie man das ja auch häufig kennt. Ja, international ist einfach 24-7 ein, ein unschlagbarer Vorteil die Einsparung der Agenturkosten, also da müssen Agenturen halt sehr oft federn lassen, bei den Portalen, das ist so, weil ich eben sehr viel Vorstufenkosten einsparen kann. Aber auch die zentrale Steuerung und ähm, das Reporting in solchen Systemen, also es ist einfach ein großes Bedürfnis zu sehen, was läuft überhaupt äh, an Marketingproduktion ab, wie viel Werbemittel, ja, welche laufen, we welche nicht, welche Niederlassungen müssen vielleicht mehr unterstützt werden? Ja, solche Dinge. Ähm, ich ich, ich finde in auch ungefähr zehn Jahre unterwegs gewesen und habe die Erfahrung gemacht, dass man die Agenturen gut an Bord hält, hm. wenn man denen erklärt, dass das, was er an Lito-Sachen macht, was ja eigentlich sowieso, also das macht ja auch keinen Spaß, ob der Agentur ja eigentlich nicht, das macht ja, weil sie Geld verdienen möchte. Wenn man der Agentur sagt, ja, aber guck mal hier, du hast jetzt weniger Lito-Arbeiten, aber jetzt werden auch Kapazitäten frei, dass du den Kunden mehr Konzepte und mehr unterschiedliche Werbemittel und jetzt kann man endlich mal auch Kampagnen fahren. Dass genau. Dann, dann halt Freiräume im Kreativbereich. Absolut, ja. die, die man dann wieder ausnutzen kann. Also genau. Wenn die dann clever ist, ja. verdienen sie nicht weniger. Genau. Da ist auch ein wichtiger Punkt, wo ich auch noch drauf zu sprechen kommen wollte. Also dass nämlich diese, ja, es ist alles gut, dass nämlich diese Portale eigentlich dann, ja, wenn die richtig leben, äh, auch äh, sehr viel Arbeit verursachen. <lacht> ja, wieder. ja, und jetzt ein paar Zahlen, also äh, ich, wir gehen da nicht so sehr in die Tiefe, wer das vertiefen möchte, also ich habe diese, diese äh, Rechnung an sich, äh, einfach nur so ein paar Eckdaten, die gehen wir hier ganz bestimmt nicht im Detail durch. Es ist auf sechs, also fünf Betriebsjahre, ein Einrichtungsjahr, aber hier nur mal so, der, ich denke, der, das Grundprinzip möchte ich halt gern veranschaulichen. Also ich schaue mir an, was habe ich für Einsparungen, wenn ich so ein System anseh, äh, einführe, dann was habe ich für Kosten und das ziehe ich voneinander ab und dann kriege ich eben einen Überschuss oder einen Fehlbetrag. Das ist das, was mich interessiert bei einer Investitionsrechnung. Und das haben wir hier, also die Prozesse, Eben, wenn man die sich anschaut, wenn ich ein, also unter, im klassischen Ablauf, wo dann die Werbemittel von der Agentur umgesetzt werden, habe ich 2,4 Stunden für ein, für die Adaption eines Werbemittels. Und ähm, mit Web2Print oder Marketingportal eben eine halbe Stunde. Das gibt dann knapp zwei Stunden Einsparung für ein Werbemittel. Ja, da bin ich dann so bei was du gerade so in deinem Vortrag hattest, ne? 60 Sekunden von ein Attribut, wenn ich das dann äh, hochrechne, dann äh, komme ich da eben auf ganz äh, beträchtliche, auch Zeiteinsparungen letztendlich. Jetzt muss man natürlich, das sind auch Nettoprozesse, ja? manchmal lese ich das auch so, Wirtschaftlichkeitsrechnungen, ja mit Agenturprozess brauche ich drei Wochen und mit Web-to-Print-System zwei, drei Stunden. Also das, das hinkt, weil ähm, ob, der Market, also ob die Mitarbeiter in Urlaub gehen oder krank sind, das darf uns hier nicht interessieren. <lacht> Sondern es sind wirklich rein die Prozesse, also diese Korrekturläufe, von denen wir jetzt schon, die wir jetzt gerade schon gesehen hatten. Ja, und das Ganze verbinde ich eben mit Kosten, mit Stundensätzen, die ich hier hinterlegt habe, 50 Euro, 70 Euro für die Agentur. Und dann komme ich eben auf eine Einsparung hier von 120 Euro rund für ein Werbemittel. Und das wird dann multipliziert mit der Anzahl Werbemittel. Wir hatten ja hier 1.000 Adaptionen pro Jahr. Jetzt ist es hier so, dass über fünf Jahre eine ansteigende Zahl von Werbemitteln angenommen ist, weil man geht nicht davon aus, dass man auf einen Schlag alle 1.000 Adaptionen mit dem System macht, sondern so ein steigender Nutzungsgrad dann stattfindet. Ja, und äh, das sind also schon, wir sehen das dann ja nachher nochmal im Überblick, doch erhebliche Zeiteinsparungen, die ich damit erreichen kann. Bei den Kosten ist es so, ich habe hier eine Einrichtungskosten von 48.000 Euro angenommen. Also die Implementierung, Schnittstellen, Programmierung, Initiales, Vorlagenset. Ja, das ist so ein Wert in dem unteren Bereich, ja. Und äh, ich habe laufende Kosten hier in Höhe von 67.000, also Euro pro Jahr, Software as a Service, auch laufende Vorlagenentwicklung und ganz wichtig, ich habe hier einen Mitarbeiter, der sich um das System kümmern muss. Also hier nur ein halber, ja, <lacht> vorsichtig gerechnet, wie gesagt, also es sind Kosten, ja, die sind vorsichtig, äh, aber ja, und das sind natürlich Kosten, die hier mit berücksichtigt werden. Und dann komme ich nach fünf Jahren auf einen Überschuss von 24.248 Euro mit dieser ROI-Rechnung. Es ist also, ich sage mal, es ist relativ schwer, äh, wirklich schwarze Zahlen, Überschüsse in dem Sinn zu, zu erreichen mit solchen sorry, Portalen. Ganz genau, also das sind wirklich, ich denke schon, es sind realistische Zahlen, die da hinterlegt sind, das sind natürlich, ist ein Kaugummi, das ist ganz klar. Das ist, man muss sich halt für bestimmte Parameter entscheiden, wenn man dann so eine Rechnung macht. Hier ist es alles nochmal zusammengefasst. Die Amortisation, die wäre dann nach 4,4 Jahren. Ja. Und ähm, hier sehe ich eben über die sechs Jahre. Ich habe diese. Ähm, ja, also es sind die Einsparungen minus Kosten, also diese Überschüsse oder Fehlbeträge. Ab dem zweiten Betriebsjahr fange ich an, sozusagen einen Überschuss zu erwirtschaften. Und diese Überschüsse, die müssen halt diese äh, ja, Fehlbeträge so gesehen eben dann amortisieren oder abdecken. Und... Ähm, ja, bei den Zeiteinsparungen, intern, extern, heißt, ich habe also dann am Ende tatsächlich 240 ähm, Arbeitstage, also inklusive Agenturzeiten, ja, also Marketing plus Agenturzeiten. Und intern habe ich Einsparungen von 93 Arbeitstagen dann am Ende, am Ende des Tages sozusagen, ja, also nach dieser Nutzungsdauer. Ja, das ist, ist erheblich, genau, und, äh, und da, hier den Punkt finde ich halt auch wichtig, also Stichwort Time to Market, ja? also wie schnell bin ich mit meinen, Mark-, äh, mit meinen Werbemitteln dann nämlich auch präsent in den Niederlassungen im Handel und dafür spielt es ja dann auch eine, eine große Rolle. Ja, und hier ist es nochmal zusammengefasst, das ist aber eigentlich die entscheidende äh, Quintessenz, oder so das Fazit, Eher prozessuale äh, Erleichterungen, es ist, denke ich, schwierig, ähm, da wirklich zu sagen, also ich habe da zum Ziel, Überschüsse zu erwirtschaften. Äh, ich hatte das in einem Projekt für eine Kulturorganisation, die weltweit eben tätig war, und da hat man gesehen, dass zum Beispiel in Afrika oder Asien würde sich ein Marketingportal nie rechnen, ja, aber in Europa schon, also weil da einfach die, die Grafikkosten, die sind so niedrig. Ja, das, aber und da man das weltweit betrachtet hat, hat man eben gesagt, also man investiert nicht, ja, sondern hat dann zum Beispiel, ähm, das waren, waren dann InDesign-Vorlagen, die man zentral bereitgestellt hat im Intranet, wo dann die Agenturen darauf zugreifen konnten. Also es gibt ja dann auch immer nochmal so alternative. Möglichkeiten. Fragen, ja. Wie viel ein Qualität wert? Weil, wenn ich die InDesign-Vorlage rausgebe, heißt es halt doch, dass wieder irgendwelche Bilder reingeladen werden, dass wieder irgendwelche Typos benutzt werden. Klar. Wenn das okay ist, und das ist ja für die Unternehmen auch okay. Dann ja, genau. muss ich nur wissen. Genau. Und dann ist auch der, der Wille zur Standardisierung, ja, hatten wir gestern gesprochen. Da war es zum Beispiel so, da war der Wille nicht da, was so Kulturbroschüren anbelangt hat und so. Ja? Also. Da war, war dann das einfach, ja, einfach der richtige Weg. Gut, aber und es, in, es sind Momentaufnahmen, solche Rechnungen, aber ich sage mal, die Grundaussage, denke ich, ist schon soweit gültig. Und ähm, es sind die Marketingportale, die ich jetzt so kenne, da ist es eigentlich so, dass, das, dass es gar nicht so sehr um das Thema Kostensparen, also man investiert wirklich sehr viel, die Portale leben, es werden immer mehr Werbemittel dann auch eingebaut und auch im Marketing kann es erhebliche, erhebliche Aufwände verursachen. Man muss sich mit, weiter, mit der Weiterentwicklung beschäftigen. Es gibt dann zum Beispiel eine SAP-Schnittstelle, um die ich mich kümmern muss, wo ich einen Lasten- oder Anforderungskatalog da für Schnittstellen schreiben muss und muss mich halt da auch ja, da ist dann schon auch im Marketing trotzdem einiges an Aufwand, dann natürlich auf eine ja, andere Arbeit. Ja, als, aber ich denke, es sind dann Aufwendungen, die eher was damit zu tun haben, wie kann ich mich auch besser im Marketing platzieren. Ich kann mich mit den neuen Werbemitteln, mit den digitalen Kanälen beschäftigen. Ja, also bin da eher in einem vorwärtsgewandten Thema. Jetzt würde ich lieber mal Zeit Abstimmung oder würde ich Neues schaffen. Ja, genau. Ja, ja. ja, und das findet da dann auch eher statt. Ja, ja dann der dritte und, äh, letzte, das dritte und letzte Beispiel. Da geht es um Print-Layout-Prozesse für Broschüren. Und zwar mit ohne Datenbankintegration. Das ist jetzt mal so ein Beispiel. Hier so eine Produktbroschüre, Beispiel ja, von so einem Automobilzulieferer. Also eher marketingorientiert, aber mit integrierten Produktdaten. Und ähm, da haben wir uns das mal angeschaut, wie sich das von den Prozessen her verhält, wenn, die, wenn das Layout in der Agentur gemacht wird und vom Unternehmen, das ist hier der obere Bereich, werden eben Bildproduktdaten angeliefert aber eben auf vielen verschiedenen Wegen. Die werden dann über E-Mail, V-Transfer, über die Dropbox bereitgestellt. Ja, also, äh, und die müssen alle dann verwaltet werden äh, über die, die Speichermedien, das muss dann alles irgendwo wieder zentralisiert werden. Ich habe auch eine, also viele Daten mehrfach gespeichert bei der Agentur. So, und dann gibt es eben die andere Möglichkeit, dass ich mein, im, über das InDesign mit Plugins arbeite, das heißt, ich habe dann einen direkten Zugriff über Plugins auf die Datenbanken, also auf das MAM- oder auf das PIM-System. Und das wird einerseits realisiert über Hersteller-Plugins oder es gibt auch, das habe ich jetzt mitgebracht, ein, die Lösung CI Hub, die ähm, hat äh, Praktisch ein Konnektor also mit über 40 ähm, Schnittstellen zu MAM, pim system Cloud-Speicherdiensten, Bild-Speicherdiensten, ja. Und ähm, das sieht dann praktisch so aus. Ich bin dann im InDesign, hier ist dieses CIH-Panel und ähm, dann kann ich praktisch meine gewünschte Datenbank anwählen, beziehungsweise muss mich einloggen oder in der Dropbox, ja und ähm, kann dann per Drag-and-Drop die Bild- oder auch eben Metaproduktdaten dann in das Layout ziehen. Und das gibt halt einfach auch schon ein, eine Erleichterung, Optimierung dieses Layout-Prozesses. Ich starte das mal, das ist ein kleines Video und ähm, da sieht man dann eben, wie hier diese Metadaten eben auch, also dann ins Layout gezogen werden. Das kann auch innerhalb eines Textbausteins sein. Ja, kann man dann die Produktdaten hier übernehmen. Also bei den Bildern ist so, dass ich ja dann auch Aktualisierungen angezeigt bekomme. Das ist bei den Metadaten wohl noch nicht der Fall, aber soll dann auch kommen. Ja, und dann. Das ist jetzt für unser Beispiel nicht so relevant, aber das ist eine kleine Database-Publishing-Anwendung. Hier wird über, in der Dropbox ein CSV-Export gemacht von diesen Bildern und dann über die Datenzusammenführungsfunktion in InDesign eben so eine kleine Serienproduktion quasi gemacht. Ja. Da wird die CSV-Datei mit diesem Layout verknüpft in InDesign über die Data-Merge zur Datenzusammenführungsfunktion. Ja, das ist äh, das, so wie das funktioniert und wenn man das, also hier habe ich die Parameter für die für diesen Prozess, den ich ausgerechnet habe und das Entscheidende ist, dass ich eben dieses ganze Datenhandling, also bei, wenn ich jetzt äh, diesen Prozess mit Datenbankintegration mir anschaue, ich habe das Datenhandling mit den ganzen Speichermedien äh, entfällt und ähm, ich habe einen zentralen Zugriff auf die Daten. Ja, es ist eben nicht dezentralisiert. Und vor allem das Wichtige, ich habe Copy, Drag and Drop und nicht. Ne, wer war da? <lacht> ja, genau, das ist meine Lieblingstasche seit <lacht> ähm, ja, vielen Jahren jetzt, <lacht> genau, also das, das ist halt der Punkt, wo man auch diese Prozesse, also es sind ja eigentlich Offline-Prozesse, aber wo man die eben über so eine Online-Geschichte dann effektiver machen kann. Und ich habe für so eine 24-Seiten-Broschüre komme ich dann auf eine Einsparung von 4,5 Stunden, sind also 19% Prozent Einsparungen, wenn, wenn ich diesen Prozess mit der datenbank -Integration mache, ja. Ich hatte Thomas. ein Beispiel, übrigens auch ein Produktionsdaten für mhm. Dichtungsringehersteller im Projekt und da haben wir ähm, Database-Publishing-Anwendungen auch deshalb gemacht, mhm. weil gesichert werden konnte, dass die ähm, technischen Zahlen der Dichtungsringe, äh, die im SAP-System verbindlich gespeichert sind, dann ohne Zahlenreher mhm. und äh, irgendwie Sicherheitsbücken bis aufs Papier kamen. Ne? Ganz genau. Das hat ja. sich dann eigentlich schon allein dadurch gerechnet, dass man ähm, die Sicherheit hatte, vor allem im genau. US-Markt, ja, genau. dass man garantiert ja. die Zahlen da drauf hat, die die verantwortliche technische Abteilung ganz genau. Äh, irgendwo ja. Äh, ja. Weil wie schnell passiert was in Excel, wenn ich im, im wenn, wenn in den Feldern wenn, wenn mich bewege? Und so, ja, genau. Und erhebliche, ja. Äh, äh, äh, genau. Dass die Daten die Kunden auch sehr schnell verweisen und die mhm. und wie teuer ist ungefähr ein Fehler? Ja. Und meistens ist der eine Fehler schon teurer als die Einführung der ja. mhm. Ganz genau, also diese Zentralisierung, ja, und, und der zentrale Zugriff auf die ein Daten. Ein anderer interessanter mhm. Prozess war, äh, wir haben äh, da auch Visitenkartenportale für Konzerne mhm. laufen, ja, mhm. und äh, ein ganz interessanter äh, Aspekt äh, hat sich da herausgestellt, dass die Stellenbezeichnung von einzelnen Positionen der Mitarbeiter, dass die nicht mehr frei editierbar mhm. da reingeschrieben werden, da ja. sondern aus dem HR-System ähm, automatisch übernommen wird. Oder aus einer Liste. Das schließt mhm. quasi aus, ja. dass einer genau. sich eine eigene Stelle erfindet, in dem man seine Visitenkarte immer ja, genau. und, äh, interessanterweise, wenn man mhm. da genau hinleuchtet. Mhm. Äh, Gerade auch bei Konzernen ist das, äh, wird das sehr häufig Genutzt, wenn ja. das quasi in einem frei editierbaren Feld ist. Genau, ja, genau. Das ist, kann man da die Sicherheit... Das kann das, das rechtliche Problemen erzeugen. In ja, ja, ja, genau. Und auch ja. zu einem lapidaren, einfachen Ding. Ja. Genau. Das heißt also ein Template für eine Visitenkarte. Mhm. Ähm, man kann sich da in die erste Reihe buxieren <lacht> beim Pitch, wenn man sagt, hier, es gibt die Möglichkeit, das mit dem HRC zu Auf jeden Fall, ja. Das heißt also von einer Datenbank, die die Daten zu übernehmen. Ja, ich habe da die Möglichkeit, mir die Sicherheiten und Sicherungen zu schaffen, dann über die Datenbanken oder über Templates, die ich halt haben möchte. Genau. Ja, und äh, welche weiteren Potenziale habe ich noch? Also ich sehe eben die Erweiterung von Prozessketten als äh, einen ganz wichtigen Punkt an. Also der, das fängt schon an bei der Mediaplanung, kann das beginnen, ja, bis hin zur Aussteuerung der Werbemittel eben oft dann auch im digitalen Bereich, ob das jetzt Google oder Facebook ist zum Beispiel und ähm, dann auch Rückflüsse in das im, im Reporting, Optimierung, also hier die Prozesskette eben weiter auszudehnen. Und dann habe ich es hier geschafft, also nicht das Wort KI hinzuschreiben, aber letztendlich geht es darum, und ähm, es, es wird ja auch schon ganz viel KI schon seit vielen Jahren, bald Jahrzehnten ja auch schon gemacht, ja, wenn man äh, also regelbasierte KI auch äh, sich anschaut. Und ähm, ja, da passiert aber natürlich auch ganz, ganz viel im Bereich Textgenerierung äh, oder Bilderkennung. Ja, wir haben ja jetzt hier heute und also heute und gestern auch schon einige Beispiele in den Vorträgen, denke ich, auch äh, gesehen. So ein Hype-Thema ist ja auch hochpersonalisierte Werbemittel, ja, wo ich dann eben auch wirklich aus, vielen, aus verschiedenen Datenquellen dann eins zu eins Werbemittel generieren kann. Das ist ja auch im Moment eine ganz spannende Geschichte. Oder eben Recherche, Analyseaufgaben in großen, großen Datenmengen. Ja, das ist das, wo wir eben quasi auch einfach an unsere Grenzen kommen als Menschen, ja, das alles noch halbwegs wirtschaftlich auch leisten zu können. Ja, und dann frage also ist halt die Frage, ja, Kostensparen, wie sieht, sieht das jetzt wirklich praktisch aus? Ja? Ich, ich sehe da halt zwei Ansatzpunkte, das eine, ich kann wirklich direkt Kosten sparen. Das heißt also, ich selber, ich nutze DeepL, ich bin da begeisterter Anhänger, ja, ich spare viele, viele viel, viel Geld, ja, wo ich eben keinen Übersetzer mehr brauche. Oder äh, Services für Bildfreistellungen, gerade in diesem Bereich, das sind auch äh, sehr viele Kosten, die einfach direkt eingespart werden können. Und dann denke ich, ist es aber in vielen Fällen geht es darum, den Herausforderungen, die wir ja haben, überhaupt gerecht werden äh, zu müssen. Das heißt, ich muss investieren, ich muss Geld ausgeben, Kapital investieren, um immer mehr Medienkanäle anzusteuern, um immer mehr Datenmengen auch zu managen oder auch die Internationalisierung. Eben hier dieses, ähm, ja, ich hab, muss diese Broschüren, ja, wenn ich dann immer mehr Sprachen habe, komme ich eben mit meinen Prozessen einfach an meine Grenzen. So, das heißt, ich brauche solche Systeme, wie wir sie auch gesehen haben und ähm, muss dafür mit Software arbeiten, Prozessoptimierung und Automatisierung betreiben, um diesen ganzen Anforderungen eben überhaupt gerecht werden zu können. Ja, ich habe jetzt auch so einen Kunde, das ist ein Franchise-Unternehmen, der, der hat dann äh, 100 Apotheken, ja, die Werbemittel bestellt und... Ähm, die werden fast wahnsinnig, weil die dann hundertmal dieselbe Anzeige anfassen müssen und auch anpassen müssen, das muss einfach dann zentralisiert und standardisiert werden, um das überhaupt noch leisten zu können. Ja, das sind so, das ist jetzt mal so der, die Klammer ähm, zum Thema Kostensparen und ähm, genau, dann bedanke ich mich fürs tapfere Durchhalten, für Ihre Aufmerksamkeit. Und ja, bitte auch noch hier gerne um ein Feedback für den Vortrag und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.